Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghorn. Diesmal nehme ich euch mit auf eine Transalp und zwar starte ich direkt an der Haustür in München und jetzt geht es heute Richtung Österreich. Bis ins Inntal möchte ich heute noch fahren. Wie es danach weitergeht, weiß ich noch nicht. Es lief nämlich mal alles anders als geplant in der Vorbereitung. Doch dazu werde ich euch ein bisschen mehr später im Video erzählen. Also viel Spaß beim Zuschauen. mich dem Alpenrand beziehungsweise bin jetzt quasi schon dran hier hinten da in der Bildmitte die hohe Spitze das ist der Jochberg und bei dem Einschnitt da hinten da oben liegt der Walchensee und unten der Kochelsee da geht es gleich weiter ist jetzt schon wieder Mittag etwas später dran als gedacht aber macht nichts das Wetter soll heute stabil bleiben das ist schön ich freue mich drauf, noch ein gutes Stück und dann geht es Richtung Österreich weiter. bin gespannt, wie weit ich heute noch komme. So, ins Inntal hätte ich mir vorgenommen, dass ich heute das Ganze noch schaffe. Sieht gut aus bisher. Ja, jetzt würde ich sagen, wird langsam mal Zeit, zu erklären, was ich eigentlich vorhabe bei dieser Tour. Also ihr seht schon, hier hinten geht es Richtung Kochelsee und Weichensee. Und ich will heute noch weiterfahren nach Österreich. Ich habe eine Transalp geplant, allerdings Lief in den letzten Wochen alles komplett anders als geplant. Eigentlich wollte ich eine ganz andere Tour fahren, also schon in die Alpen. Allerdings mit einem ganz anderen Start. Aber Corona hat, einen Strich, hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte mich in Frankreich starten, das ging leider nicht. Dann wollte ich durch die Schweiz, dann war das Wetter total schlecht. da hatte ich einen Schaden an der Ausrüstung. Aber dazu erzähle ich vielleicht nochmal in einem anderen Video was. Jetzt bin ich endlich startklar und dann war das Wetter schlecht. Unglaublich! Und heute wollte ich eigentlich losfahren mit dem Zug so Richtung Berge und dort am Alpenrand starten. Jetzt streikt die Bahn, also es ist unglaublich. Allerdings, über eine Sache kann ich mich nicht beschweren, das Wetter, das ist jetzt endlich mal gut. Seit vier, fast viereinhalb Wochen war es eigentlich dauernd wechselhaftes Wetter, es war ziemlich kalt, ziemlich viel Regen. Und heute seht ihr schon, es scheint die Sonne, es ist richtig warm, super. Also ich freue mich jetzt richtig drauf und ich bin einfach gespannt, wie weit ich komme in bloß wenigen Tagen, weil dann soll sich das Wetter wieder ändern, abwarten. Wir werden mal sehen, wie weit ich komme. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich fahre hier die Kesselringstraße hoch und der Verkehr ist der Wahnsinn. Ein Motorrad nach dem anderen und jetzt ist unter der Woche. Naja, aber ich bin gleich oben, dann reicht's auch. Der Weichensee ist wirklich ein Traum. Allerdings ist hier so viel los, also so viel over Tourism, das macht wirklich keinen Spaß mehr. Alle Parkplätze sind hier zu. So schön es ist, ich schaue, dass ich jetzt weiterkommen. Aber noch ein Stück vor mir. Hier in Bildmitte, die Ortschaft Weichensee. Ganz hinten, Horizont, Pyramide, Sejochberg. der Jochberg. So, ich bin jetzt kurz vor Walgau. Ich habe hier einen wunderschönen Radweg gefunden. Der ist zwar nicht asphaltiert, aber... Er ist verkehrsfrei, das ist super. Wir sind nur Radler und Fußgänger unterwegs. Und er geht richtig schön durchs Grüne, so an Bach entlang, herrlich. Immer leicht rauf und runter, aber eben ohne Verkehr. Und das Wetter scheint auch zu halten, klasse. Der Weg ist wirklich eine Idylle. Rauf geht's ins Läuterstahl. Ich habe jetzt Mittenwald hinter mir gelassen und jetzt wird es endlich ein bisschen ruhiger. Ein paar Motorradphasen sind zwar noch unterwegs, aber es geht. Die Tour ist der Hammer. So, runter geht's ins Leuterstahl, Ein wirklicher Traum. Hoffentlich regnet es nicht, aber es sieht heute recht gut aus. Geht's da geht's wer weiter. Oh, war ja Hier war die Brücke. Halleluja! Das Hochboss war echt krass. Ich hab's geschafft, bin hoch am Buchensattel und jetzt geht es hier runter ins Inntal. Bin durchs Läutastal gefahren und hier unten die Na Naja, und dann geht es noch ein paar Kilometer das Tal entlang und hoffe, dass ich einen schönen Zeltplatz finde. Was für ein schöner Abend. nicht unbedingt der tollste Platz hier, aber hier geht's. Ich bin hier an der Autobahn, hinter so einem Feld, da sieht mich keiner weit weg von der Straße, das ist super. Da sollte ich eine ruhige Nacht haben. Also, ich baue jetzt das Zelt auf und damit bis morgen. Ja, das war schon wieder mit diesem Video, aber es geht in Kürze weiter und ich bin so richtig heiß jetzt auf die Berge. Nicht vergessen, abonniert unseren Kanal und verpasst jetzt kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Servus!